Bist du bereit? Wir sind auch bereit. Kapitel 11: Tabellen erstellen. Tabellen sind ein wichtiges Gestaltungselement, das von vielen Schülerinnen und Schülern und auch von vielen Lehrern und Lehrern nicht wirklich beherrscht wird. Du lernst in diesem Kapitel, warum das nützlich sein kann, und du lernst es zu beherrschen. Grundsätzlich und wichtig, Tabellen bestehen aus Elementen, Zeilen, Spalten und Zellen. Und wenn du das aus der Mathe nicht mehr weißt, dann hast du hier die letzte Gelegenheit, das zu lernen, bevor es dann losgeht. Eine Zelle ist ein einzelnes Teil hier. Eine Zeile wäre die ganze Linie hier blau markiert. Entschuldigung, sie machen es besser. Zelle, Zeile, Spalte. Gut, also, ich merke mir das immer. Die Nein, ich sag's nicht. Egal. Ähm... <lacht> Es gibt verschiedene Arten, Tabellen, einzufügen ein Dokument. Kleiner, wichtiger Hinweis zu Beginn, bevor du eine Tabelle einfügst, ähm, schaff dir ein bisschen Platz oben und unten. So, Das ist heute nicht mehr so wichtig, aber früher war das ganz wichtig, weil man sich eine Tabelle hinpflanzen konnte und dann konnte man nicht mehr weiterschreiben. Gut, also mach das einfach, das wird sich bewähren. Nachher, ich mache das ein bisschen oldschool, ähm, weil ich das von früher her so kenne, gehe ich auf Einfügen, Tabelle sorry, das war das falsche, Tabelle hier. Und gebe die Anzahl Tabellen, Spalten und Zeilen ein. Und so die Schülerinnen und Schüler nutzen öfters dieses Element hier. Das finde ich auch super praktisch, das finde ich eigentlich fast besser. Und manchmal sehe ich sie auch Tabellen zeichnen. Auch das macht Sinn, wenn du schon eine klare Vorstellung hast, wie die Tabelle aussehen könnte. So, und dann hätte ich gerne da eine Hälfte und da, das bin ich fast schneller, so ein Stift. Ich selber nutze das wenig, aber ich sehe, das macht schon Sinn, wenn du schon eine klare Vorstellung hast, wie du denn die Tabelle genau gestalten möchtest. Grundsätzlich aber, ähm, wahrscheinlich ist das Zwischending hier das Schnellste. Ähm, grundsätzlich, apropos gestalten, macht es Sinn, sich jeweils kurz vor äh, bevor man die Tabelle einsetzt, sich zu überlegen, was will ich denn noch an Elementen drin haben. Zum Beispiel brauche ich eine, ja jetzt ist fertig mit Zeichnen, brauche eine Titelzeile. Will ich zum Beispiel hier Name, äh, Adresse, Telefon haben. Ähm, dann muss ich eben eine Zeile oben mitrechnen. Wenn ich 10 Leute habe, muss ich 11 Zeilen haben. Ähm, vielleicht will ich noch Nummern haben, will ich was nummerieren. Dann macht es Sinn, dass ich hier noch eine Spalte Einfüge zu Beginn, dann brauche ich nicht drei, sondern vier Spalten. Also überleg dir, was du haben willst und gestalte deine Tabelle entsprechend. Ich habe das hier schon so ein bisschen vorbereitet für die weiteren Beispiele im Kapitel. Also, das ist eigentlich das, was das Lehrmittel hier sagt. Ähm, gut. Wenn wir gerade dabei sind, wenn ich in einer Ta äh, Tabelle bin, in einer Zelle drin bin und ähm, sage, das ist die erste Zeile, oder vielleicht besser die erste Spalte. Dann wäre das die zweite Spalte. Ich brauche dafür nicht die Maus, sondern ich nutze die tabulator taste Die Tabstop-Taste ist also die Taste, die auf unserer Tastatur beim Mac 1, 2, 3, 4, die vierte von unten oder die dritte von oben ist. Die du bereits kennst und die normalerweise Tabstops produziert. Und wir kommen nachher noch kurz dazu. Da ist eine bestimmte Verwandtschaft vorhanden. Das sagen sie also hier im Buch am ähm, tab -Stops. Und mit Shift-Tab komme ich wieder zurück. Wenn ich also von der dritten Spalte äh, wieder in die zweite will, dann jo, geht das so mit Shift. Also shift großschreibetaste Das ist das. Ich ähm, kann natürlich auch die Maus nutzen. Und da gibt es wieder so ein paar Sachen, die du schon kennen solltest aus den Anfängen dieses Kurses nämlich ich klicke irgendwo rein, Doppelklick oder auf ein Wort. Wenn ich hier klicke, ist es die ganze Zelle. Wenn ich hier klicke, ist, es, ist der Cursor hier drin, ich kann Doppelklicken das Wort auswählen. Dreifach klicken wieder die ganze Zelle, aber grundsätzlich hier in diesem Bereich ist es die Zelle. Hier links davon ist es die Zeile und oberhalb ist es die Spalte. Gut, das wird hier so gezeigt. Das sind die ersten drei Beispiele und nachher kann ich auch noch Sachen machen, die ich jetzt nicht zeigen möchte, weil ich befürchte, dass ich es wieder nicht hinkriege. Ähm, wenn du viel mit Word und Tabellen arbeitest, macht es vielleicht Sinn, das zu lernen. Äh, Probier es aus, es macht Spaß. Gut, natürlich kannst du auch sagen, jo, ich hätte gern ähm, was ausgewählt, aber ehrlich gesagt, äh, damit auswählen. Aber du siehst, wie lange ich danach suchen musste, das, das macht niemand. Also ich meine, selbst die ganze Zelle, das machst du einfach so. Und dann hast du auch die ganze Zelle. Also, ich weiß nicht, das erschließt ich mir nicht ganz, der Sinn dieses Menüs hier. Kleiner Hinweis noch, wenn ich die ganze Zelle, die ganze Tabelle, Entschuldigung, auswähle, dann sind diese Zeichen hier auch mit ausgewählt. Und das ist eine Art wie ein Absatzzeichen. Also, ich kann das auch mit Shift und Pfeil am ähm, anwählen oder nicht auswählen. Ihr seht, da kann ich noch so einen Sprung machen und ich gehe jetzt da nicht ins Detail, aber das kann in bestimmten Situationen einen Unterschied ausmachen. Vielleicht kommen wir nachher noch dazu, vielleicht ergibt sich das noch. Wenn ich Inhalte einer Tabelle oder einer Zelle, einer Spalte, einer Zeile äh, ändern möchte, dann mache ich das so. Also ich schreibe und wenn ich mit Tabulator hin und her springe, habe ich gerade den ganzen Inhalt markiert. Das heißt ich könnte auch schreiben 1, 2, 3. Wenn ich finde, ich lösche das, dann mache ich einfach Delete. Ich kann auch Forward Delete machen. Aber, was du aufpassen musst, ist, wenn du die ganze Zeile markierst, Uh, und jetzt Delete drückst, also die Taste rechts oben, fast rechts oben, dann schau, geht die ganze Zeile weg. Dann haben wir eine Zeile weniger. Wenn ich bloß die Inhalte löschen will, mache ich Entfernen oder Forward Delete, dass wir eben auf unseren Laptops mit Fn und Delete erreichen. Also links unten und fast rechts oben. Links unten gedrückt halten und fast rechts, rechts oben einmal tippen. So. Und dann habe ich bloß die Inhalte gelöscht. Ich habe immer noch fünf Zeilen hier. Das kommt später nochmal, aber ähm, hier habe ich es auch schon gesehen und markiert. Gut, ähm, etwas, was ich selber selten brauche, und wenn du das Kapitel von vorhin zu den Bildern angeschaut hast, erinnert dich das vielleicht ans freie Positionieren. Das ist die Funktion, dass man eine Tabelle einfach so hin und her schieben kann. Gut, ähm, die Tabelle ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, macht nicht viel Sinn. Ich lösche die beiden Spalten hier. Und jetzt, wenn ich die verschiebe, macht das Sinn, die vielleicht so mittig zu platzieren. Ja? Und dann kann ich die frei bewegen wie ein Bild. Äh, interessanterweise wird der Text hier nachher so von Textumbruch irgendwas so im Sinne von Kontur. Also du hast gesehen, vorhin, bevor ich das gemacht habe, hat die Tabelle die Absatzzeichen oben und unten verdrängt. Ähm, ich habe jetzt kein Bild hier, aber das wäre dann mit Text oben und unten. Und wenn ich jetzt das hin und her schiebe hier, und wie gewünscht in die Mitte platziere, dann siehst du, dass ähm, die Tabelle jetzt mittendrin ist. Da hat sich also was verändert. Das sind, der Profi oder die Profi wird das erkennen. Also. Das ist aber ein kleines Feature. ich das selber selten angewendet. Hier steht kommt nicht an der Prüfung, kann nützlich sein. Wenn ich ähm, innerhalb der Zelle, der Tabelle, Entschuldigung, ähm, Kopfzeilen mache, man nennt das Kopfzeilen das ist auch ein wichtiger Begriff, den du vor allem nachher bei Excel brauchen willst Name, nehmen wieder die Bekannten Verdächtigen und jetzt ähm, ist das so nach links oben hingepackt das kann ich also auch hier äh, sagen, ich hätte das gern linksbündig, mittig oder sogar rechtsbündig, das macht wenig Sinn aber vielleicht mittig oder links oder aber ich hätte es gern ein bisschen nach unten jetzt wie geht das das geht, indem ich in Layout ähm, das anpasse und da habe ich einen ganzen Block dazu. Ich kann man also sagen, links, oben, links, Mitte, links, unten, Mitte, oben, Mitte, Mitte und so weiter. Das wäre also so. Sieht einfach besser aus. Gut. Das ist das, was hier geschrieben steht. Ähm, genau. Den Textumbruch kann man hier auch noch machen. Das schauen wir jetzt nicht an, aber das findet sich, ha, das kenne ich zu wenig, ich kenne mich hier in diesem Register zu wenig aus, da komme ich nachher noch kurz drauf, das würde ich so machen, ähm, aber mehr dazu später. Gut. Also, ähm, Spalten, Breite und Zeilenhöhe ändern, ja, das ist wahrscheinlich den meisten auch bekannt, wenn ich jetzt die ein bisschen größer machen will, dann ziehe ich das einfach so, wenn ich das ein bisschen kleiner machen will, ups, nicht nur die Zelle, sondern die ganze, ich muss die ganze Spalte markiert haben. Schau, was passiert, das ist noch wichtig. Wenn ich eine Zelle habe und ich markiere die, den Spalten an nee, das passiert so. Und weiß nicht, wie das jetzt gerade ging. Das geht wahrscheinlich so. Ne, kann ich es nicht wiederherstellen. Aber vorhin hast du gesehen, dass das passiert ist. Du musst einfach darauf achten, dass du nicht, dass du ähm, die ganze Spalte, den ganzen Rahmen hier verschiebst und nicht nur den einer einzelnen Zelle. Das ärgert mich jetzt, dass ich das nicht hinkriege. So, wenn ich beide markiert habe und den Rahmen hin und her ziehe, dann verschiebst das da in Bezug auf die, den Rahmen unten. Achtung, das birgt gewisse Probleme. Ab jetzt kannst du da bestimmte Funktionen nicht mehr auf die ganze Tabelle oder auf zwei Zeilen aus, äh, ausüben. Gut, also, mach das wieder zurück. Das ist also den Rahmen ändern. Und... Ähm, ich kann das auch exakt machen. Ich kann sagen, ich hätte gern, so, ich hätte gern die Höhe hier ah, nicht 1,96, sondern ich hätte gern genau 2. Gut. Und das ist eine Prüfungsaufgabe, das exakt einzustellen. Und die Breite kann ich hier natürlich nicht anpassen. Das geht nicht, weil, hm, wahrscheinlich, weil ich nicht die ganze Tabelle markiert habe. Oder weil ich nicht eine Spalte markiert habe. Jo. Wenn ich die Spalte markiert habe, kann ich die Breite einrichten. So Name oder vielleicht sinnvollerweise die Adresse, die wäre dann vielleicht 7 oder 8. So. Gut. Also das ist die exakt, das exakte Einstellen der Zeilenhöhe oder der Spaltenbreite. Wenn ich das dem Namen nach anpassen will, dann kann ich zum Beispiel, wenn ich hier zwei Personen habe, Müller oder Frau huben tobler wandweilen und jetzt möchte ich, dass es keinen Umbruch gibt, dann sage ich jo, ich hätte das gern so. Ich möchte, dass die Spaltenbreite so ist, dass das dem Namen angepasst wird. Ne, jetzt habe ich die Spalten gleichmäßig verteilt. Entschuldigung jetzt. Verwechsle ich Sachen, aber die Idee hier war, dass die Spalten alle gleich groß sind. Gut, jetzt hat es Jetzt hat der Name Platz, weil eben alle drei Spalten gleich breit sind, weil ich die Tabelle erweitert habe. Ähm, das ginge, glaube ich, auch so. Jo, da passt es dem Inhalt an. Also wenn ich eine... Die beiden Spalten hier sind jetzt schmal, weil sie ähm, nichts drin haben. Wenn ich das befülle, dann weitet die Tabelle automatisch aus. Allerdings, die Tabelle wird dann hier immer noch klein sein und vielleicht will man das gar nicht. Da kommen wir später noch dazu. Gut, wichtig, dass du das einfach kennst. Das haben wir alles schon gemacht. Das kannst du auch im Detail nochmal anschauen und vor allem immer ausprobieren. Das hier fände ich nützlich. Meines Wissens geht das nicht beim Mac. Probier es aus, zeig mir, wenn du es rausfindest, wie es geht. Aber das, diese Funktion ist nicht drin. Wenn ich eine Tabelle erweitern will, mache ich das besser nicht mit der Maus oder schon, aber nicht mit diesem nützlichen Pluszeichen hier, sondern ähm, ich muss halt eine Tabelle, äh, eine Spalte oder eine Zeile einfügen und Sie schlagen das vor, dass wir das hier machen. Ähm, hier zum Beispiel müsste es gehen, Einfügen, Zeile, darüber oder darunter oder Spalte, links oder rechts davon. Sie sagen, dass es auch hier gehen würde, ähm, bei Start behaupten sie? Nö, bei Mac glaube ich nicht. Da bleiben wir bei Tabelle, das macht irgendwo auch Sinn. Ähm, jedenfalls, wenn ich eine Zeile darunter haben will, dann passiert das so und es übernimmt das Format der Zeile oben. Von der aus ich eingefügt habe, wenn ich das hier mache, dann kriege ich eine kleine Zelle. Wenn ich das wieder löschen will, schon drüber gesprochen, wenn ich bloß die Inhalte löschen will, Function Delete, wenn ich die ganze Zeile löschen will, einfach Delete. Gut. Ähm, persönlich arbeite ich insofern oft mit dem Rechtsklick. Ich mache Control und mache Mausklick und ich kann einfügen Spalte links, Spalte nach rechts, Zeile Ober oder Unterhalb. Gut. Da sind auch ein paar andere nützliche Dinge versteckt. Dieses Rechtsmenü ist insbesondere bei Tabellen ähm, erspart dir viel Zeit. Gut. Also, das hat man schon mit dem Löschen. Jetzt kommt noch ein Power-User-Trick. Uh, angenommen der Herr Müller, der müsste jetzt, der steht da und der ist so nach unten und du markierst oder nicht, ich glaube, du musst nicht mal markieren, jetzt kann ich das verschieben nee, der Herr Müller, der wohnt am Restweg jetzt will ich den verschieben, dann kann ich das machen mit der Tastatur es ist nicht so, dass ich das jeden Tag mache, aber wenn man es mal weiß und vielleicht hast du ja mehr Speicherkapazität als ich und kannst du das merken also beim Mac ist es nicht Großschreib und Alt- und Pfeiltaste, sondern es ist, findest du es raus? Control und Großschreibtaste und Pfeiltaste. Gut, so geht das. Finde ich noch nützlich. Jo, das alles hatten wir schon. Das war das Kapitel 11 zu Tabellen. Ähm, es gibt da noch ein Zusatzkapitel. Da geht es darum, Tabellen farbig formatieren und Inhalte ausrichten, verbinden oder teilen. Hm. Ich überlege mir gerade, ich glaube, ich packe das jetzt auch noch hier rein. Gut, wir wurden unterbrochen. Ich packe das Kapitel doch noch hier rein, das Zusatzkapitel 12 zu Tabellen, zweiter Teil, Tabellen gestalten, optimieren. Ähm, einfach aus äh, Gründen der Motivation, damit ich das Gefühl habe, oh nein, ich muss noch was schauen. Es ist wirklich nicht mehr viel. Ähm, dass Tabellen farbig formatiert werden können, äh, um die Lesbarkeit zu erhöhen, das äh, erstaunt ja niemand, dass jemand an dieses Feature gedacht hat und das äh, eingepappt hat. Um, Word bietet so Tabellenvorlagen, da sage ich nicht viel mehr dazu, aber schau, das sieht schon schön aus und das erspart dir insgesamt doch ein bisschen Arbeit. Wobei, um, welche sind wirklich brauchbar und ein paar von denen haben auch so Zusatzfeature, die fast ein bisschen zu viel sind. Probier es doch mal aus, füg ein, zwei Tabellenvorlagen ein und such dir oder merk dir diejenigen, von denen du denkst, doch, die werde ich mal brauchen können. Vielleicht konzentriere du dich eher auf die schwarz-weißen, weil du ja, nicht unbedingt immer alles farbig drucken möchtest, äh, auch aus äh, Gründen des Umweltschutzes. Gut, ähm, dass man eine Tabelle, dass eine Tabelle Rahmen hat, das ist klar, das ist ja irgendwie in der Natur der Sache, wobei man Tabellen auch nutzen kann, ähm, indem man die Rahmen wegnimmt. Ich habe hier was vorbereitet, schon im letzten Video, das habe ich aber irgendwie vergessen, nicht gezeigt, ich nehme es nochmal hervor. Ich habe gesagt, dass Tabellen ein Gestaltungselement sind und du bist noch zu jung dafür, aber... Ursprünglich war das Internet sehr stark mit Tabellen aufgebaut. Man hat Websites strukturiert, man hat ihnen eine Form gegeben, indem man im Hintergrund eine Tabelle äh, eingefügt hat. Und dann hatte man links typischerweise das Navigationsmenü, den Titel und vielleicht ein Logo der, von der Firma oder so. Und hier war das Feld für den Inhalt. Und die allermeisten Seiten sahen so aus. Und heute hat sich das Ganze komplett geändert, weil einfach die Technik dahinter ähm, viel mehr Möglichkeiten bietet und... Ähm, weil man moderneres Layout genommen hat. Das ist wie wenn du ein Buch von vor 100 Jahren vergleichst mit einem heutigen Buch. Das sieht einfach komplett anders aus, bloß dass es in den letzten 20 oder vielleicht sogar 10 Jahren passiert ist. Das ähm, ist interessant, vielleicht gehst du mal auf archive.org und schaust die alte Webseiten an, zum Beispiel Digitech oder so. Da kommst du ins Staunen. Na, naja, also, wenn ich jetzt sowas habe und jetzt würde ich hier im Layout eben dann die, die Rahmen anpassen, dann, ähm, wenn ich es dann finde, Teilmenü für Rahmen, das ich auch wieder Oldschool meistens über dieses Menü hier abrufe, Format, Rahmen und Schattierung. lustigerweise nicht bei Tabellen, sondern bei Rahmen und Schattierungen oder eben hier über das Menüband, aber ganz unten, ich kann das auch einzeln machen, aber so, dann sehe ich die nicht mehr und hier werden die Inhalte da und im Hintergrund gibt die Tabelle die Form vor, aber ich sehe die Tabelle selber nicht. Also wenn ich die nicht druckbaren Zeichen ausblende, dann ist es weg. Und dann könnte es ja mit ein bisschen Vorstellungsvermögen eine Website sein, die ich jetzt halt hier nicht Zeit hatte, das vorzubereiten. Gut, also Tabelle gleich äh, eine Möglichkeit, äh, Inhalten eine Form zu geben, die zu strukturieren. Und das kann mit passieren, indem man die Rahmenlinien ausblendet. Grundsätzlich aber ähm, haben Tabellen natürlich Rahmen und die Prüfungsaufgabe und... Mh, Böse behaupten, du bist nur hier, weil du die Prüfung bestehen willst und gar nicht um all das zu lernen, was ich dir hier bieten kann. Ähm, also die Prüfungsaufgabe verlangt, den Rahmen zu ändern. Und das mache ich so, indem ich eben oldschool über dieses Menü hier gehe, Rahmen und Schattierungen oder eben ähm, vielleicht moderner und dir gewohnter so. Auf jeden Fall muss ich da in dieses Menü und jetzt muss ich schauen, es gibt Rahmen und da kann ich den Rahmen ändern und in der Prüfung musst du dann die Rahmendicke ändern und dann musst du das aber auch noch ähm, entsprechend anpassen und sagen, ich hätte das gern ähm, so, ich glaube das reicht schon, nee, jetzt hm, wieder der Vorführeffekt, Moment, warum geht das nicht? Ich weiß gar nicht, was ich falsch mache den Rahmen hätte ich gern dick für alle, so jetzt ist es passiert ich kann auch einzelne Rahmen rausnehmen, ich kann der Tabelle sagen, habe einen Rahmen rundherum, aber innen drin nicht so, aber ich lasse das jetzt mal, mache das so und dann war es das auch schon. Beziehungsweise, ähm, es ist es meistens eine Doppelaufgabe. Du musst dann noch ähm, eine Schattierung reinpacken und da sagen sie irgendeine. Und das ist wirklich so, du kannst da irgendwas nehmen. Blau, warum nicht blau? Und dann schattierst du das Ganze und so sieht es dann aus. Voilà, Aufgabe abgeben. Ne, genau fertig lesen, Aufgabe abgeben. Gut, wir sind fast durch hier, das waren schon die Rahmenlinien. Ähm, gibt es noch den Trick mit dem Übertragen, den kennst du ja schon vom Format übertragen, gibt es anscheinend da auch, ähm, ehrlich gesagt, ich, ich brauche es gar nie, ähm, habe es noch nie ausprobiert, wüsste auch nicht, ob es auf Mac funktioniert, ähm, wie sagen sie, dass man das machen soll? Stellen sie die Fälle, irgendwas hier, Stiftfarbe, naja. Rahmen übertragen, ja, ich lerne nachträglich noch was dazu, bei Rahmen. Ah, Rahmen, übertragen. Diesen Rahmen hätte ich gerne hier. Oh, funktioniert, super. Wieder was gelernt. Nie gebraucht, aber doch was gelernt. Wer weiß? Vielleicht nutze ich es mal eines Tages. Gut. Schattierung hat man ebenso. Ist schon so. Also gerade wir bei hier in unserer Schule sehr luxuriös ausgestattet mit 13 Farbdruckern. Ähm, da geht viel Farbe und viel Geld wird da eingesetzt, aber das hilft auch, das macht das Ganze übersichtlicher. Ähm, du kannst entsprechend auch eigene Tabellenvorlagen, Formatvorlagen erstellen. Habe ich nie genutzt, aber wer weiß, vielleicht, wenn du merkst, oben, hey, da ist gar keine gescheite dabei, ich mache eine eigene auf meinem Computer und speichere dann das Normal.m irgendwo ab, damit ich die ganze Arbeit nicht umsonst mache, ähm, Bei und beim nächsten Update weg ist, dann.. Lohnt sich das vielleicht? Ich habe keine Tabellenformatvorlagen, aber ich sehe durchaus den Sinn der Sache. Gut, ähm, wichtig und interessant, dass es hier erst so spät kommt, weil wir haben schon im letzten Kapitel besprochen, ist eben, dass ich die Inhalte auch ausrichten kann. Das äh, zeige ich nochmal ganz kurz. Das ist dieses Feld hier und das bringt mich dann zu... Tabelleneigenschaften, da komme ich gleich dazu, ich will nur noch schnell fertig machen, es gibt auch die Möglichkeit Textrichtung zu ändern, äh, dann geht der Text eben in die Richtung, ähm, du wirst wissen, wann du das brauchst, wenn es soweit ist, das erkläre ich jetzt hier nicht. Zellenbegrenzungen, auch interessant, das heißt, ich kann ähm, sagen, ich hätte das Zeugs gern mittig hier, aber vielleicht nicht ganz so weit mittig, also mache ich es linksbündig und jetzt ähm, Gebe ich die Zellenbegrenzung an, oben lasse ich so und links mache ich zum Beispiel 0,75, um es ein bisschen deutlicher zu machen. Jetzt rückt es das ein, hier für die ganze Tabelle, weil ich die ganze Tabelle markiert hatte und ich gehe jetzt da, es wird einfach lesbarer. Um es zu zeigen, wenn ich das ganz, ganz klein mache, vielleicht so, dann ist es einfach nicht so schön hier. Ja? Das ist das ich glaube es gibt sogar eine Prüfungsaufgabe dazu, also merkt ihr, das ist auch was, was ich wirklich oft nutze, wenn ich Tabellen einsetze. Zellen verbinden, ähm, jo, ich habe vorhin dieses Beispiel gezeigt hier und vielleicht muss ich da nochmal den Rahmen nochmal einblenden lassen, sagen, mach mir einen Rahmen überall, vielleicht nicht diese Rahmenart, die ist wirklich hässlich, <lacht> Trauerrahmen, Tju, wieso kann ich das nicht überall machen? jetzt gern für alle so so jetzt ja das hatte ich das war ursprünglich eine Tabelle mit 1, 2 Spalten und äh, Zeilen schon nicht zwei Zeilen und drei Spalten und dann habe ich ähm, da die beiden Spalten so ausgewählt oder die beiden Zellen und ich habe Rechtsklick gemacht und gesagt verbinden und so wurde das zum Inhaltsfenster und dasselbe habe ich hier unten gemacht das waren glaube ich drei Zeilen oder zwei ich habe sie einfach größer gemacht. Ich weiß es nicht mehr, aber ich könnte auch beispielsweise die beiden Zeilen hier verbinden und dann wird es ein großes Feld werden. Die Inhalte gehen dann irgendwo hin. Gut, jetzt verlasse ich kurz das Lehrmittel. Ich möchte doch zwei Dinge noch zeigen, die mir ein Anliegen sind. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es gibt wie eine Verwandtschaft zwischen Tabellen und Tabulatoren und wir hatten das schon ein paar Mal. Wenn ich das markiere und äh, äh, Tabulatoren setze, nicht rechtsbündige, sondern linksbündige, die standard normalerweise, ähm, dann kann ich das, das die Abstände hier ein bisschen erhöhen und genauer einstellen. Ähm, es gibt bestimmte Situationen, wo ich das Ganze als Tabelle formatiert haben möchte und das ist Konvertieren. Das ist, hat nichts mit Religion zu tun. Die hat hier keinen Platz, aber ich konvertiere Text in Tabelle und dann sage ich anhand der Tabstops, nicht der Absätze, Kummers oder andere, geht aber auch, aber anhand der Tabstops. Und was passiert? Ja, absehbar. Es gibt eine Tabelle mit drei Spalten, und zwei Zeilen. Das geht natürlich auch andersrum. Und äh, du wirst jetzt vielleicht denken, ja, wozu brauche ich das? Aber das ist wirklich was, was ich viel, viel, viel nutze habe ich wieder Tabstops, also du siehst ein Tabstop definiert eigentlich eine neue Spalte und ähm, das ist noch nützlich das zu wissen. das ist das eine was ich zeigen wollte und das andere ist ja, bei dieser Gestaltung von Tabellen ähm, und insbesondere der Tabellenbreite ja, ich muss wirklich da den Rahmen rausnehmen, das ist so hässlich das ähm, passt mir nicht Ich hätte gern so, den Rahmen so Jetzt, hat man es ja vorher mit der automatischen Ausrichtung und so, will ich vielleicht nicht mehr haben, sondern ich sage, so, mach das gleichmäßig. Und jetzt denke ich, ja, gut, aber da hat es ja viel Platz. Also das muss doch da noch rüber gehen, bis hin zur Seitengrenze, ungefähr hier. So, und jetzt muss ich die da ein bisschen breiter machen und, äh, und dann die. Und... Es gibt es Situationen, ich kann das hier gerade nicht zeigen, weil ich wahrscheinlich eine neue Tabelle einfügen müsste, aber es gibt sie wirklich, wo es dir dann die Tabelle verzieht. Und die Tabelle, die geht dann irgendwo so raus. Also siehst du, du siehst sie hier gar nicht mehr, es wird gar nicht mehr dargestellt, aber anhand des Lineals siehst du, dass du irgendwo im Aus bist, hier im Abseits. Und klar kannst du sagen, ja, ich finde die schon wieder und so alles super mühsam. Ähm, ich finde, es macht irgendwie, ich, es erschließt mich erschließt sich mir nicht ganz, weshalb man in so einem Programm eine Tabelle über den Rand hinausziehen können muss. Ich finde das eher ärgerlich. Ich weiß nicht, ob das Pages und so Gleichhand haben. Aber Fakt ist, es passiert. Und was ich dann jeweils mache, ist, ich markiere die Tabelle und gehe in wieder Oldschool da in die Eigenschaften und sage, die ganze Tabelle hat eine Breite. Nämlich, ich sage mal, 20 cm gut ist jetzt ein bisschen breit weil meine Seitenränder eher knapp sind ich mache mal die Seitenränder noch ein bisschen kleiner keine Auffrischung immer noch zu breit aber wir wissen den A4 ist äh, bisschen mehr als 20 cm. also machen wir mh, 15 und jetzt ähm, hätte ich aber gerne hier drei. die Adresse ist vielleicht ein bisschen länger das machen wir 7 und dann haben wir 5 für die Telefonnummer ne machen wir 5 7 3 Gehe ich da rein und sage, okay, das ist also die Tabelle, die muss so sein in Zentimeter. Die Ausrüstung, das regeln wir anders. Rahmen schattieren auch nicht. Zeile, das geht mich jetzt gerade nichts an. Es sind verschiedene Höhen, nämlich so sagen wir, klein und ein bisschen höher. Und deshalb hat es hier so ein Pfeilchen, weil ich habe die Höhe. Ich kann nicht eine Höhe angeben, es hat zwei verschiedene. Es betrifft auch die Spalten. Und da gehe ich jetzt wirklich hin und sage, es hat wieder verschiedene Spalten, deshalb dieser kleine diesen Pfeil. Wenn ich jetzt so mache und jetzt sage ich wirklich jeder Zeile, jeder Spalte, wie breit sie sein soll. Wir haben gesagt Name 5, dann nächste Spalte, siehst du 5, nächste Spalte sagten wir 7, macht 12, nächste Spalte ist noch die hier, die ist dann 3, gut. So, jetzt hat das nicht sauber genommen. Moment, ich muss zuerst schnell schauen. Also 3 ist jetzt die Adresse. Also die vorige Spalte wäre also die Spalte 1. Sinnvoll wäre, wenn das... Ah, es wird angezeigt. Spalte 1, also Spalte 1 will ich 5. Spalte 2 will ich 7. Und Spalte 3 will ich 3. So, jetzt passt's. Gehen wir kurz durch. 5, 7, 3. Siehst du hier oben? 5, 7. 7, 3. Das gibt zusammen 15. Die Tabelle ist immer noch 15 cm. Könnten wir uns den Zeilen widmen und sagen: Ja, Zeile 1, die ist, ähm, nee, die wollen nur 1 cm haben. Zeile 2, so. Äh, was passiert denn jetzt? Das heißt, ich glaube, die, die Tabelle. Tabellengröße in der Höhe spielt eine Rolle. Aber ich kann das gleiche Spiel auch für die Zeilen machen. Ich nutze es aber meistens für die Spalten, weil gegen unten habe ich ja Platz. Und wenn zu wenig Platz ist, dann muss ich halt die Tabelle auf die nächste Seite nehmen. Aber dass die Tabelle über einen Rahmen rechts oder links raus schaut, das, das bringt es nicht. Und das kann ich hier einrichten. Breite vorgeben und dann die, die Spaltengrößen. Spalte 1, Spalte 2 und und Spalte 3. Lustig, jetzt hat es mir das wieder verändert. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt wieder zurückgesprungen ist, aber es funktioniert. Probier es aus, es ist nützlich zu wissen und es ist erreichbar über das Menü Tabelle, Tabelleneigenschaften. So, das war's. Viel Erfolg beim Lernen.